Also mein Name ist Tim Sick. ich bin Professor hier von Mathematik. Ich bin seit September 2016 hier Professor und war aber davor schon über zehn Jahre an der Hochschule Esslingen tätig. Ich habe äh, Mathematik und Physik tatsächlich äh, beides studiert. Ich fand so viele Vorlesungen so erschreckend <lacht> schlecht, dass ich damals schon gedacht habe, also sollte ich jemals da vorne stehen, dann würde ich es irgendwie ganz anders machen. <lacht> Die Begeisterung zu vermitteln ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt, insbesondere in den ersten beiden Vorlesungen, in der Analysis, das sind nämlich so ein bisschen Angstvorlesungen. So mehr freut es mich dann, wenn man immer mal wieder so nach einem halben Semester in irgendwelche Gesichter blickt, wo man merkt, ah, da ist jetzt echt der Funke übergesprungen. Das Besondere ist, dass man hier überhaupt Mathematik studieren kann. Also das finde ich jetzt schon mal echt richtig klasse. Das kann man nämlich gar nicht an so vielen Orten in Deutschland. Die Mathematiker haben es wirklich relativ leicht, um die zu kommen. Also es gibt einen ganz, großen, ganz viele Möglichkeiten, wo sie nachher landen können. Bei Versicherungen oder auch bei Banken und überhaupt auch in ganz vielen Bereichen, wo man es vorher so gar nicht vermutet. Auch in ganz vielen Bereichen, die eigentlich letztlich, äh, technisch technischer Natur sind, steckt Mathe drin und braucht man Mathematiker. Also die Hochschule gefällt mir ausgesprochen gut. Ich fühle mich hier äh, personell sehr wohl. Ich finde die Räumlichkeiten ausgesprochen äh, ansprechend hier. Ich mag das Umfeld. Ich bin Stuttgarter, bin hier im mittel in Stuttgart, das mag ich. Ich mag den Park hier direkt vom Haus. Ich mache viel Musik, ich habe so eine Jazzband, weil ich Saxophon und Klavier spiele. Und dann kam so, da kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind äh, zu so einem Kabarett. Äh, Abend, das kam so gut an, dass ich mittlerweile äh, das mehr und mehr ausgebaut habe. Damit äh, tue ich so ein bisschen hier durchs, durchs, durch die Lande. Und es ist äh, erstaunlicherweise doch auch eine ganz gute Werbung für die Mathematik. Ich bin Mathe-Prof. <lacht> <lacht> <lacht> da haben wir schon äh, mit dieser Reaktion gewöhnt. Und das macht mir auch echt sehr große Freude.